Wenn du eine Witwe kennst, ob in der eigenen Familie oder außerhalb, dann habe ich folgenden Vers für dich. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, gegen das eigene Haus fromm zu sein und den Eltern Gleiches zu vergelten. Denn dieses ist angenehm vor Gott. Das heißt, Gott möchte, dass wir uns um die sorgen, die für uns gesorgt haben. Das gilt jetzt nicht nur für Witwen, sondern auch allgemein für unsere Eltern. Darauf liegt sogar eine Verheißung von Gott. Wenn wir unsere Eltern ehren, dann wird es uns gut gehen und wir werden ein langes Leben haben. Wenn du dich aber nicht um deine eigenen Angehörigen kümmerst, dann habe ich folgenden Vers für dich. Wenn aber jemand für die Seinigen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. So steht es in der Bibel. Das heißt, ihr könnt Gott dienen, indem ihr euren Angehörigen dient.